Fahren Sie manchmal Auto und manchmal Fahrrad? Dann ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass das Verkehrsgeschehen aus den zwei Perspektiven sehr unterschiedlich ist. Und jeder der beiden Verkehrsteilnehmer empfindet seine Sicht als die natürliche, normale etc. Genauso hat Ihr Partner und Sie eine unterschiedliche Sicht auf Ihre Beziehung. Und genauso findet jeder seine Sicht die selbstverständlich richtige. Und genauso wie im Verkehrsgeschehen die Rücksicht auf die Sicht des Anderen die sicherste Fahrt für alle ermöglicht, ja, genauso ist es in jeder Beziehung.